Viele pc nutzer wissen nicht, dass man im Windows Explorer die Ansicht der Dateien und Ordner ändern kann. Dabei ist das eigentlich ganz einfach, denn mit Windows 8 wurde eine Symbolleiste für den Windows Explorer eingeführt und damit die Bedienung vereinfacht. Dies wurde in Windows 10 übernommen. Der Windows Explorer enthält zwei Bereiche. Auf der linken Seite ist die Ordnerstruktur, auf Verzeichnisbaum genannt, zu sehen. Auf der rechten Seite werden die Inhalte eines bestimmten Ordners, auf Verzeichnis genannt, dargestellt. Das können natürlich weitere Unterordner als auch Dateien oder Verknüpfungen sein. Um die Dateien zu verwalten, gibt es schon seit vielen Jahren die Möglichkeit, die Ansicht der Darstellung zu ändern. Mit Windows 8 wurde die bisherige Menüleiste durch Symbole ersetzt, was das Ganze besonders für Einsteiger, aber auch für erfahrene Nutzer einfacher macht. Außerdem wurde rechts unten eine Vereinfachung ergänzt, die ich euch gerne zeigen möchte, denn viele Windows Nutzer dürften diese Funktion noch nicht bemerkt haben. Zuerst einmal zur eigentlichen Funktion in der Symbolleiste. Über diesen Bereich oben, zu finden in der Registerkarte-Ansicht, lassen sich Dateien und Ordner in verschiedenen Größen darstellen. So kann man dies etwas sehr groß oder ganz klein anzeigen lassen. Auch die Darstellung als Dateilliste mit Infos zum Dateityp oder dem Erstellungsdatum ist möglich. Indem man mit der Maus über die einzelnen Varianten drüber fährt, sieht man als Vorschau, wie die Darstellung unten aussehen würde. Um diese dauerhaft zu nutzen, auch wenn die Maus woanders hin bewegt wird, muss man die Auswahl noch anklicken. Dadurch merkt sich Windows diese Einstellung für den jeweiligen Ordner, auch wenn der Windows Explorer geschlossen wird. Die eingestellte Ansicht ist dann beim nächsten Öffnen erneut zu sehen. Eine Vereinfachung bieten dabei die bereits erwähnten zwei Symbole rechts unten. Über diese kann der Nutzer zwischen den zwei häufigsten Ansichten wechseln, der Detailansicht und der Anzeige als große Symbole. Denn diese beiden Varianten bieten viele Möglichkeiten und Infos. Über die Symbole unten könnt ihr die Anzeige schnell ändern, ohne erst oben zur Registerkarte Ansicht zu wechseln und dort die gewünschte Variante einzustellen. Also eine deutliche Verbesserung von Windows 8 und Windows 10 and Über das rechte Symbol könnt ihr die Ansicht als große Symbole einstellen. Hier wird zu allen Dateien und Ordnern eine Vorschau angezeigt. Dies hat besonders bei Bild- und Videodateien Vorteile. So ist bei Bild- und Grafikdateien, zum Beispiel des Formats JPEG oder PNG, eine Mini-Version der Datei zu sehen. Bei Videos sieht man dagegen einen Ausschnitt des Videos. Auch bei anderen Dateiformaten ist diese Ansicht hilfreich, denn man erkennt anhand des Programmsymbols auf einen Blick, mit welchem dem Programm die Datei standardmäßig geöffnet wird. Hier wären dies zum Beispiel Grafikdateien, die sich mit dem Programm GIMP öffnen lassen oder eine Textdatei für den Editor. Eine zusätzliche Hilfe bietet die sogenannte Quick-Info, die beim Drüberfahren über eine Datei oder einen Ordner zu sehen ist. Über die Quick-Info kann man bei Dateien kurzerhand den Dateityp, einige Eigenschaften der Datei, bei Bildern zum Beispiel die Abmessung, also die optische Größe des Bilds, die benötigte Speichergröße auf dem Datenträger sehen. Eventuell sind auch weitere Infos wie der Autor der Datei oder das Erstellungsdatum zu sehen, etwa bei Textdateien oder Präsentationen. Bei Videos wird zusätzlich die Länge des Videos dargestellt. Über die Auswahl rechts unten im Explorer kann man mit dem linken Symbol zur Detailansicht wechseln. Hier werden die einzelnen Dateien zwar kleiner dargestellt, bieten aber mehr Infos. Außerdem kann diese je nach Zweck übersichtlicher sein. Denn hier werden bei langen Dateinamen diese in voller Länge dargestellt, beziehungsweise man kann die Breite der einzelnen Spalten ändern. Diese Ansicht bietet jedoch nicht nur den Dateinamen, sondern zeigt auch das Datum der letzten Änderung, den Dateityp sowie die Dateigröße größer an. Ein Vorteil dieser Ansicht ergibt sich außerdem aus der Sortierung der Daten. Denn diese lassen sich nicht nur in alphabetischer Reihenfolge sortieren, sondern über einen Klick in die Spaltenbezeichnung auch nach dem Erstellungsdatum oder der Dateigröße sortieren. Bei Bedarf lassen sich weitere Spalten einblenden, etwa die Abmessungen für Bilder und Grafiken. Zusätzlich können alle Spalten auch absteigend sortiert werden, zum Beispiel der Dateiname alphabetisch von Z nach A. Der Wechsel zwischen den Ansichten, besonders über die beiden Symbole rechts unten, bietet viele Vorteile bei der Auswahl bzw. der Sortierung von Daten. Nun wünsche ich euch viel Spaß beim Ausprobieren. Bis bald, euer Markus Scheurer.